Servus, wir sind hier bei der Marke K2 und haben wirklich eine spannende neue Modellreihe, die Disruption-Serie. Bei mir steht der Jonas und wird uns jetzt mal die Highlights des neuen Skis präsentieren. So, also wie schon erwähnt, haben wir die komplette Pistenserie neu gebaut. Alles, was bei K2 unter Piste läuft, ist jetzt Disruption. Das ist der STI. Das S steht für Short Turn. Also es ist ein super sportlicher Kurzschwungski. Der sehr vielseitig zu fahren ist, aber dennoch durch den kleinen Radius und durch diese starke Talierung ähm, ja, einen kurzen sportlichen Radius mit sich bringt. Wir haben hier eine 72er Mitte, also ja, durchschnittlich breit für einen Pistenski, also ist ein reiner Pistenski. Ähm, von den Technologien her haben wir eine Dämpfung hier im oberen Bereich und im unteren Bereich. Super, total spannender Ski. Wir schauen uns mal die Performance auf der Piste an. Bei mir steht nun wieder der Bobby Krapp von der Sportbörse Aalen und der Bobby hat für uns den K2 Disruption MTI getestet. Bobby, wie ist denn dein Eindruck? Flott, schnell, spaßig. Ein Ski für den ganzen Tag, der wirklich den Skifahrer anspricht, der so ein bisschen laufen lassen möchte, der aber nicht diese reine Race-Ambitionen besitzt, aber doch eine Laufruhe und Performance wünscht. Also in der richtigen Zielgruppendefinition quasi ein Ski für den sportiven Fahrer. Ist das dein Eindruck? Genau, also ohne dieses reine Race-Denken, aber doch für den sehr sportlichen Fahrer, der den ganzen Tag damit unterwegs sein möchte. Vielen Dank, noch einen schönen Testtag. Danke dir.